Worauf du stehst, mit wem du fremd gehst, welches Problem du hast, wenn du mal scheiße machst. Sie kennen dich, sie überwachen dich, Wissen ist Macht, sie haben dich im Griff. Damit du Geld ausgibst, manipulieren sie dich. Wenn du was gratis teilst, dann zensieren sie dich. Damit du Ruhe gibst, kontrollieren sie dich. Mach's kriminalisieren sie dich Du hast ein Recht, das geheim bleibt Was niemanden was angeht Ein Recht mitzuteilen, was dich im Innersten bewegt Doch dein Recht einzufordern, Licht ins Dunkel zu bringen Braucht es digitale Freiheitskämpfer Wir sind deine Stimmen Lass uns auf sie los Die Ausspäher, Die Filterer Die Fanatiker Die Angstmacher Die Hassredner Die Verhetzer Die Geldscheffler, die Verpester, die Ja -Sager. Hast nichts übrig, sie werden immer reicher. Du zahlst viel Steuern, sie sagen Scheiß drauf. Klimaschutz gilt für sie nicht. Konzerne kriegen ein Sondergericht. Wie kann das sein, hör ich dich fragen? In der Politik hat das Geld das Sagen. Sie bezahlen die Parteien, sie schicken Leute aus ihren Reihen. Doch was sie Transparenz, Beteiligung. Drehen wir Piraten den Spieß jetzt um. lass uns auf sie los. Die Aussperrer, die Filterer, die Fanatiker, Die Einschüchterer, die Geldschäffler, die Verbester, die ja die Wegseher. Lass uns auf sie los! Sie bespitzen dich, sie manipulieren dich, sie kontrollieren dich, sie zensieren dich, sie ignorieren dich, sie beschimpfen dich. Lass uns auf sie los! Die Verhetzer, lass uns auf sie los. Die Einflüsterer, auf die den Einschüchterer, den die, die Geldscheffler, auf den Verbester, die Jasager, auf den Wegseher. Den ich bin Patrick Breyer und du kannst mich ins Europaparlament wählen. Mit deiner Stimme für die Piratenpartei. Es gibt keine 5%-Hürde, jede Stimme zählt. Lass uns auf sie los!